Hand aufs Herz, ein bisschen mehr Traffic in Ihrer App wäre nicht schlecht, oder? Es ist zwar bestimmt nicht einfach, zwischen Millionen von anderen Apps ins Bewusstsein der Nutzer zu kommen und da zu bleiben, aber es ist definitiv nicht unmöglich und ich habe heute sieben Tipps für Sie, mit denen Sie kontinuierlich das User Engagement in Ihrer App verbessern können. Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und ich helfe Ihnen, Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Jeder will möglichst viele Nutzer möglichst lang in seiner App halten. Aber sind möglichst viel und möglichst lang eigentlich hilfreiche Messgrößen? Hier kommt mein Tipp Nummer 1 für Sie: Setzen Sie sich die richtigen Ziele. Und damit meine ich, nehmen Sie sich wirklich Zeit dafür herauszufinden, welches die richtigen Messwerte für den Erfolg Ihrer App sind. Es nutzt absolut nichts, sich zum Beispiel nach dem Motto, je mehr, desto besser, rein auf die Nutzungsdauer einer App zu fokussieren und daran dann ihren Erfolg zu messen. Es könnte nämlich sein, dass zum Beispiel eine lange Nutzungsdauer in WhatsApp ein Merkmal dafür ist, dass sie gut angenommen und genutzt wird. Eine lange Nutzungsdauer Ihrer App kann aber genauso gut heißen, dass sich die Nutzer darin überhaupt nicht zurechtfinden und Ewigkeiten dafür brauchen, um überhaupt zu finden, was sie daran suchen. Das wäre dann eher ein Merkmal für Misserfolg. Also vergleichen Sie hier keine Äpfel mit Birnen und definieren Sie Ihre ganz eigenen und vor allem konkreten Messgrößen. Mein zweiter Tipp für Sie. Werden Sie persönlich. Was schon immer eine Binsenweisheit im Marketing ist, wird oft bei Apps vernachlässigt. Es macht für Nutzer einen riesigen Unterschied, ob Sie anonym bleiben oder ob Sie mit Ihrem Namen angesprochen werden. Wenn Sie also den Namen des Nutzers kennen oder sich eine Gelegenheit bietet, den zu erfragen, dann fragen Sie einfach und sprechen Sie ihn künftig direkt an. Der Mensch ist halt einfach ein soziales Wesen. Als Ergänzung dazu gleich mein dritter Tipp an Sie. Personalisieren Sie auch die Inhalte Ihrer App, so gut es geht. Das können Sie entweder tun, indem Sie den Nutzer einfach aktiv danach fragen, was ihm besonders wichtig ist, oder so, dass Sie über das Tracking des Nutzerverhaltens in der App Ihre eigenen Rückschlüsse daraus ziehen, welche Inhalte Sie personalisiert aussteuern sollten. Für die zweite Variante gibt es eine ganze Reihe von Analysetools, die es Ihnen ermöglichen, über das Nutzerverhalten Ihre Inhalte und den Aufbau Ihrer App zu optimieren und damit das User Engagement zu steigern. Welches Tool für Sie das passende ist, hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Aber zur Übersicht können Sie mal einen Blick auf PIVIC Pro oder Mixpanel werfen. Beide Tools liefern gute Insights, die Sie dabei unterstützen können, mehr über die Vorlieben Ihrer Nutzer zu erfahren. Übrigens, wenn ich Ihnen hier Tools empfehle, dann nur deswegen, weil wir bei Rabbit Mobile entweder schon selbst damit gearbeitet haben und Sie empfehlen können oder weil ich von Kunden oder Partnern gehört habe, dass sie gerne damit arbeiten. Ich stehe mit niemandem in irgendeinem besonderen geschäftlichen Verhältnis. Wenn Sie mit anderen Tools gute Erfahrungen gemacht haben, dann bleiben Sie dabei und schreiben Sie vielleicht mir und den anderen Zuschauern einen Kommentar unten rein. Ich freue mich immer über ein paar gute Empfehlungen. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 4. Machen Sie es dem Nutzer so einfach wie möglich. Und das beginnt schon in den allerkleinsten Dingen, die leider oft übersehen werden. Versetzen Sie sich mal in die Situation Ihres Nutzers. In welcher Situation will er was erreichen? Was sind zum Beispiel für jemanden, der sich ein Taxi ruft, die zwei wichtigsten Fragen? Na, genau. Wann ist es bei mir und was kostet die Fahrt? Und genau auf diese beiden Fragen konzentriert sich zum Beispiel die App MyTaxi. Hier kann ich sehen, dass mein Taxi in einer Minute bei mir sein kann und meine Fahrt aus dem Büro zum Flughafen zwischen 29 und 35 Euro kosten wird. Ach ja, hier sehen wir übrigens auch gleich noch ein Beispiel für gute Buttontexte, die mir erklären, was passieren wird, wenn ich sie antippe, bevor ich sie antippe. Hier unten steht nämlich nicht okay oder weiter, sondern Taxi jetzt bestellen. Beziehungsweise als Alternative später. Klarer geht es kaum. Mein fünfter Tipp, nutzen Sie Deep Links, die direkt in Ihre App umleiten, sofern sie auf dem Gerät installiert ist. Falls es also Gründe geben sollte, aus denen Sie Nutzer lieber in der App als auf der Website haben wollen, und da Sie dieses Video schauen, gehe ich davon aus, dass es solche Gründe gibt, dann sollten Sie diese Möglichkeit nutzen. Sie können über DeepLinks sogar bestimmte Werte mit übergeben, die dann in der App dafür sorgen, dass eine bestimmte Handlung automatisch durchgeführt wird. Airbnb macht das zum Beispiel ganz gut. Schauen Sie mal. Vor meiner Reise nach Hamburg haben wir eine E-Mail mit Sightseeing-Tipps geschickt und um mehr zu sehen, konnte ich in der Mail einen Button tippen, der mich dann direkt an die entsprechende Stelle mit Reisetipps für Hamburg in der App umgeleitet hat. Nutzen Sie also DeepLinks in Ihrem gesamten Online-Marketing. Nicht nur um Ihren Nutzern ein besseres Erlebnis zu bieten, sondern eben auch um den Traffic in ihre App zu erhöhen. Kommen wir zum sechsten Tipp. Behalten Sie Ihre App-Performance im Blick und muten Sie es bitte nicht Ihren Nutzern zu, sich in Ihrer App mit Bugs und Crashes herumzuärgern, von denen Sie selbst nicht rechtzeitig erfahren haben. Tools wie zum Beispiel Google Firebase, Crashlytics oder Sentry erstellen Ihnen Berichte, sobald ein Nutzer zum Beispiel einen Absturz Ihrer App erlebt. Und Sie können innerhalb kürzester Zeit darauf reagieren und das Problem beheben. Denn kaum etwas lässt Ihre Nutzerzahlen stärker schrumpfen als eine App, die nicht richtig funktioniert. Und last but not least der siebte Tipp. Nutzen Sie Push-Notifications und nutzen Sie sie vor allem richtig. Die Zeiten, in denen Push-Notifications einfach blind an alle App-Nutzer rausgeballert wurden, sollten definitiv vorbei sein. Konzipieren Sie also eine Push-Strategie, die einen echten Mehrwert bietet und nicht nur danach schreit, doch bitte die App mal wieder zu nutzen. Denn schneller als Sie gucken können, haben Ihre User dann entweder Ihre Pushes auf stumm geschaltet oder Ihre App gleich gelöscht. Segmentieren Sie also Ihre Zielgruppen auf Basis des getrackten Nutzerverhaltens und achten Sie dann auf eine passende Tonalität, relevante Inhalte, den richtigen Zeitpunkt und einen Versandkontext, der aus Nutzersicht hilfreich ist. Wichtig ist hierbei, dass Sie die Reaktionen auf Ihre Push-Messages auswerten und beobachten, um auch hier wieder das richtige Maß bzw. die richtige Frequenz für Ihre Nutzer zu finden. Und auch hier wieder ein paar Empfehlungen. OneSignal, Amazon SNS oder Google Firebase In-App-Messaging sind definitiv ein Blick wert, wenn Sie Tools suchen, um eine saubere Push-Strategie aufzusetzen und unter Kontrolle zu behalten. So, das war's für diese Woche von mir. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar gute Tipps geben, wie Sie das User Engagement in Ihrer App noch erhöhen können. Und wenn Sie darüber hinaus noch Anregungen oder Fragen zu dem Thema haben, schreiben Sie mir doch einen Kommentar unten oder melden Sie sich direkt bei mir. Und ich freue mich natürlich auch diese Woche wieder, wenn Sie mir Ihr Like dalassen und ein Abo. Und wenn Sie zukünftig keines meiner Videos mehr verpassen wollen, Sie wissen es, dann aktivieren Sie außerdem die Glocke. Bis nächste Woche. Ciao. Vergleichen Sie keine Äpfel mit Birnen und definizieren... Äh, definitieren. Sie. Also vergleichen Sie keine Äpfel mit Birnen und defini... Ach, schon wieder das Gleiche. Personalisieren Sie. Was ist das? Zeitziehen, tix, tix, mit Zeitziehen Ticks. Ticks. Mit Zeitziehen Ticks.